Willkommen bei Carimba.info. Ich heiße Walter und ich habe für euch den Peugeot E2008 getestet. Das kleine E in der Bezeichnung E2008 steht für elektrisch bzw. vollelektrisch. Das heißt, dieses Fahrzeug hat keinen Verbrennungsmotor, sondern wird von einem Elektromotor angetrieben. Der E2008 wird als SUV eingestuft. Er hat auch noch einen kleinen Bruder, den E208. Also kleine Zahl bedeutet kleines Auto, die große Zahl das größere Auto. Beide Autos haben den gleichen Akku und auch den gleichen Elektromotor. Man könnte sagen, dass der E208 die aufgeblasene Version des E208 ist. Alles ist etwas größer. Auf allen Sitzplätzen und auch im Kofferraum gibt es jeweils spürbar mehr Platz. Der E2008 wird über die Vorderräder angetrieben. Ein Allradantrieb ist nicht erhältlich. Die Form bezeichnet Peugeot als robust und fließend. Ich würde die Form als markant und selbstbewusst bezeichnen. Für das Tagfahrlicht in Sichelform hat sich Peugeot vom Säbelzahn-Tiger inspirieren lassen. Es soll die Dynamik unterstreichen. Die jeweils drei senkrechten Elemente, der LED-Scheinwerfer und auch der Rücklichter, da gibt es ja auch drei Elemente, sollen Tigerkrallen symbolisieren. Man könnte sagen, der Peugeot Löwe ist zum Tiger geworden oder der Löwe ist auch Tiger. Die Motorhaube ist fast waagerecht, was der ganzen Front etwas Bulliges verleiht. Der Kühlergrill ist geschlossen und mit Zierelementen in der Wagenfarbe ausgestattet. Der Dachbereich inklusive der A-Säule, B- und auch der C-Säule und dem kleinen Dachspoiler ist in schwarz gehalten. Ich finde, das sieht eigentlich recht gut aus und verleiht Dynamik. Auf der Seite weist die Karosserie zwei bzw. vier auffällige Kanten auf. Es sieht fast so aus, als hätte da jemand ein großes Messer angelegt und an beiden Stellen jeweils eine Scheibe abgeschnitten. Diese Kanten wirken auf mich modern und stylisch. Porsche hat mit dem E2908 bewiesen, dass sie schöne Autos können oder immer noch können. Mein 17-jähriger Sohn hat sich auf Anhieb in das Auto verliebt und meint, für das Design gibt es 10 von 10 Punkten. Das Fahrzeug gibt es in drei Ausstattungslinien. Ich durfte hier die hochwertigste Ausstattungslinie namens GT testen. Die weiteren Ausstattungslinien heißen Active, für die Basisausstattung und Allure für die mittlere Variante. Dieses Fahrzeug hier in der GT-Linie ist auch innen eine Augenweide. Alles ist schön und mit viel Liebe zum Detail gestylt. Die grauen Alcantara-Stoffsitze mit den farbigen Ziernähten wirken hochwertig und verleihen eine moderne Gemütlichkeit. Die Seitenelemente der Sitze sind übrigens aus Kunstleder. Vorne und in den Türen gibt es einen farbigen LED-Streifen. Sowohl die Farbe als auch die Helligkeit kann eingestellt werden. Insgesamt fühlt man sich hier drin sehr wohl und alles wirkt hochwertiger, als man es erwartet hätte. Vorne kann das Platzangebot als luftig bezeichnet werden. Die Sitze sind bequem und das Lenkrad kann in der Neigung und in der Tiefe verstellt werden, sodass man gut die optimale Position finden kann. Personen bis knapp 1,90 m Körpergröße fühlen sich hier wohl. Wenn man sich reinsetzt, fällt auf, dass der Tachometer bzw. das Kombi-Instrument sehr hoch ist und das Lenkrad etwas tiefer liegt, als man es sich von anderen Autos gewohnt ist. Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugherstellern platziert Peugeot das Kombiinstrument über dem Lenkrad und nicht so, dass man durch das Lenkrad hindurchblicken muss. Um die Instrumente zu sehen. Um die Sicht auf das Kombi-Instrument zu verbessern, ist das Lenkrad oben etwas abgeflacht. Da stellt man sich natürlich die Frage, nervt das? Ich finde überhaupt nicht. Man gewöhnt sich sehr schnell daran. Wenn man das Fahrzeug einschaltet, fällt sofort auf, dass das Display zwei Ebenen hat. Vor dem eigentlichen Display gibt es eine durchsichtige Glasscheibe, welche auch ein Display ist. Das Ganze erzeugt einen 3D-Effekt. Peugeot nennt dies iCockpit. Vorne in der Mitte gibt es ein Ablagefach, in welchem das Handy kabellos geladen werden kann. Daneben gibt es jeweils auch einen USB-A und einen USB-C-Anschluss. In der Mitte haben wir das große 10-Sol-Display und unterhalb eine Klaviatur an Tasten. Besonders die Tasten aus Aluminium hat Peugeot sehr hübsch hinbekommen. Ich finde es schön, dass es hier Tasten gibt und dass nicht in jedem Elektroauto alles nur noch über das Display bedient werden muss. Allerdings sind die meisten dieser Tasten hier auch nur Shortcuts ins Display. Wenn ich beispielsweise auf die Klimataste drücke, dann erscheint das Klimamenü auf dem Display und die Einstellungen dazu kann ich nur über das Display tätigen. Die Menüstruktur ist im Display etwas verschachtelt. Das ginge auf jeden Fall noch etwas intuitiver. Das eingebaute TomTom-Navi kann man prima auch über die Sprachsteuerung bedienen. Allerdings dauert die Routenberechnung etwas zu lange für meinen Geschmack. Echtzeitverkehrsdaten kann man über einen Service aktivieren, welcher die ersten drei Jahre kostenlos ist. Das Navi kann Elektroladestationen anzeigen, aber ich sehe leider nicht, was das für Ladestationen sind und ich kann sie auch nicht filtern. Wenn ich eine lange Strecke plane, scheint es keinerlei Unterstützung bezüglich den Zwischenstopps für das Laden zu geben. Es gibt weder eine zeitliche Berücksichtigung der Ladestops, noch kann ich die Route inklusiv den Ladestops planen. Ich bin hier also auf weitere Apps auf dem Smartphone angewiesen. Es gibt eine spezielle Smartphone-App mit dem Benutzerhandbuch. Dabei kann man die Elemente, zu welchen man mehr Infos will, über die Kamera erfassen bzw. scannen und die App bringt dann auch noch die Infos dazu. Es gibt eine zweite App von Peugeot für das Smartphone, die My Peugeot App. Diese App wird mit dem Fahrzeug verbunden. Man kann dabei den Standort ermitteln, sehen wann die nächste Wartung fällig ist und auch gleich einen Werkstatttermin vereinbaren. Die App zeigt auch ein Fahrtenbuch an. Auch soll es möglich sein, den Ladezustand des Akkus zu sehen und man kann die Lüftung und Heizung fernsteuern, um zum Beispiel das Auto vorzuheizen. Dies ist jedoch mit einem Service-Paket verbunden, welches ich hier nicht aktiviert habe. Die App zeigt auch an, wenn es ein neues Software-Update zum Beispiel für das Kartenmaterial des Navis gibt. Hinten ist der Platz nicht mehr ganz so luftig. Wenn ich mich reinsetze, berühren meine Knie den Vordersitz, welcher auf meine Größe eingestellt ist. Über meinem Kopf hat es noch einige Zentimeter Platz, Personen bis zu einer Größe von ca. 1,85 können hier sitzen, ohne das Dach zu berühren. Die Lehnen der Sitze sind relativ steil und die Kopfstütze dürfte noch etwas mehr raufgehen. Insgesamt sitzt man aber doch recht bequem. Wenn zwei erwachsene Personen auf der Rückbank sitzen, hat es in der Mitte allerhöchstens noch Platz für ein Kind. Die Füße passen sehr gut unter die Vordersitze, was mich positiv erstaunt. Immerhin ist ein Teil des Akkus unter dem Sitz versteckt. Es gibt auch einen kleinen Mitteltunnel, in welchem auch ein Teil des Akkus untergebracht ist. Da in der Mitte kaum mal eine erwachsene Person sitzen dürfte, stört dieser Mitteltunnel nicht weiter. Das große Glasschiebedach bringt viel Licht rein und lässt den Raum vorne wie hinten größer erscheinen. Im Auto hat es drei Isofix-Kindersitzhalterungen: eine auf dem Beifahrersitz und zwei hinten auf den äußeren Sitzen. Hinten gibt es zusätzlich auch toptäter um zu den Isofix-Halterungen zu kommen, muss man einen kleinen fummligen Reißverschluss öffnen. Die Isofix-Halterungen muss man dann mehr erahnen, als dass man sie sieht. Das Leergewicht dieses Fahrzeugs beträgt ohne Fahrer 1548 Kilogramm. Das ist erstaunlich wenig, wenn man an den großen Akku denkt. Peugeot hat das Gewicht des Akkus zwar nicht kommuniziert, aber ich schätze, dass er gut 300, eher 350 Kilogramm schwer ist. Das maximale Gesamtgewicht beträgt 2030 Kilogramm, somit ergibt sich dann eine Zuladung von 482 Kilogramm. Für diese Fahrzeuggröße ein doch recht erstaunlicher Wert. Wenn wir einen Blick in den Kofferraum werfen, dann sehen wir, dass mein Koffer, welcher 68 cm hoch ist und etwa 60 Liter fasst, dass er nur quer reinpasst. Der Kofferraum fasst 405 Liter. Den Kofferraumboden kann man öffnen und darunter gibt es nochmals 29 Liter. Ich würde den Kofferraumboden sowieso permanent entfernt lassen, so vergrößert sich der Kofferraum in der Höhe um weitere 13 cm, dann passt auch mein Koffer wieder rein. Weiter unten gibt es noch ein zusätzliches kleines Fach für zum Beispiel Werkzeug. Die Sitze lassen sich runterklappen und man erhält so ein Kofferraumvolumen von ca. 1500 Litern. Wenn wir den Kofferraum ausmessen, kommen wir an der schmalsten Öffnungsstelle auf eine Breite von 90 cm und in der Länge von knapp 1,50 m. Die Vordersitze könnte man sicher noch etwas nach vorne schieben, so man dann auch wirklich auf 1,50 m Länge kommt. Der E2008 ist nicht als reines Elektroauto konzipiert worden. Es gibt ihn auch in unterschiedlichen Varianten mit Benzin- und Dieselmotoren. Dies bedeutet eigentlich auch, dass der Platz unter der Motorhaube zu groß ist für ein Elektroauto. Wer jedoch hier vorne einen weiteren Kofferraum, einen sogenannten Frunk, erwartet hätte, wird enttäuscht. Von einem Frunk ist weit und breit nichts zu sehen. Das Fahrzeug wird wie bereits erwähnt von einem Elektromotor über die Vorderräder angetrieben. Der Elektromotor leistet 100 Kilowatt bzw. 136 PS und hat einen Drehmoment von 260 Newtonmeter. Kurzzeitig sind auch 300 Nm möglich. Das ist nun nicht gerade berauschend viel, aber es ist doch erstaunlich wie flott das Auto damit bewegt werden kann. Zumindest bis etwa 80 km pro Stunde beschleunigt das Auto wirklich gut und macht auch Spaß. Für die Beschleunigung von 0 bis 100 km/h benötigt das Auto genau 9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 150 km/h angegeben. Für den Alltag ist das vollkommen ausreichend. Das Auto liegt in den Kurven gut auf der Straße. Hier hilft sicher auch der tiefe Schwerpunkt durch den Akku. Die Lenkung ist sehr leichtgängig, fast etwas zu leichtgängig und die Federung aber sehr angenehm. Wie alle Elektroautos fährt auch der Peugeot E2008 extrem leise. Die Größe des Akkus für den Elektroantrieb beträgt 50 Kilowattstunden. Die Reichweite gemäß dem wltp standard beträgt 320 Kilometer. Je nach Fahrstil, Außentemperaturen und weiteren Einflussfaktoren ist die Reichweite auch tiefer. Bei meinen Testfahrten hatte ich einen Durchschnittsverbrauch von 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, was dann einer Reichweite von ca. 275 Kilometern entspricht. Peugeot gehört zum PSA-Konzern, zu welchem auch Citroën, DS, die Edelmarke von Citroën und Opel gehören. Die gleiche Kombination von Akku und Elektromotor wie hier im E2008, findet sich auch in diversen anderen Autos der PSA-Gruppe wieder. Dies sind aktuell der kleine Bruder, der Peugeot E208, der Opel Corsa E, der Opel Mokka E, der Citroën EC4, der DS3 Crossback, aber auch Vans wie der Peugeot e Traveler oder der Kastenwagen wie der Opel Vivaro E. Das ändert sich natürlich ständig. Wenn ihr wissen wollt, welche Elektroautomodelle es aktuell gibt, dann werft doch einen Blick auf www.karimba.info. Da findet ihr immer alle als Neuwagen verfügbaren Elektroautomodelle in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der E2008 ist ein sehr sicheres Auto. Aufgrund der Ergebnisse aus den Crashtests von Euro NCAP hat er die volle 5 von 5 Punkten erhalten. Das Auto ist mit diversen Assistenten ausgerüstet. Am meisten begeistert hat mich der Spurhalteassistent, welcher richtig klasse ist. Er hält das Fahrzeug ohne ruckartige Bewegungen schön in der Spur und das auch erstaunlich lange. Auch der adaptive Tempomat, das heißt der Tempomat mit dem Abstandsradar kombiniert, funktioniert ausgezeichnet. Er hält immer schön Abstand zum Vordermann. Wenn dieser anhält, bremst das Fahrzeug bis zum Stillstand runter. Für die Weiterfahrt muss dann lediglich das Gaspedal kurz angetippt werden. Allerdings ist die Bedienung des Tempomaten, des adaptiven Tempomaten und des Spurhalteassistenten zu Beginn wenig intuitiv. Alles wird über einen Hebel gesteuert, welcher bei normaler Sitzposition ganz versteckt ist. Positiv zu erwähnen ist auch die Rückfahrkamera. Sie generiert aus den Kartenbildern eine simulierte 360-Grad-Ansicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel rückwärts einparke, dann sehe ich nicht nur das Bild der Rückfahrkamera, sondern auch die Sicht von oben mit dem Umgebungsbild. Viele weitere Assistenten sind an Bord. So gibt es eine Verkehrsschilderkennung, welche auch mit dem Tempomaten kombiniert werden kann, ein toter Winkelassistent, ein Fernlichtassistent und so weiter. Wenn ihr wissen wollt, welche Assistenten alle verfügbar sind, dann werft doch dazu einen Blick auf karimba.info. Bei jedem Fahrzeug wird da schön aufgeführt, welche Assistenten verfügbar sind. Peugeot gewährt zwei Jahre Garantie ohne Kilometerbeschränkung. Nur in der Schweiz gibt es drei Jahre, jedoch begrenzt auf 80.000 Kilometer. Mit optionalen Serviceverträgen kann die Garantie in allen drei Dachländern auf bis zu acht Jahren und 200.000 Kilometer erweitert werden. Auf den Akku gibt Peugeot 8 Jahre oder 160.000 Kilometer Garantie, je nachdem, was zuerst eintrifft. Das heißt, es wird dann garantiert, dass der Akku nach dieser Zeit bzw. dieser Strecke noch eine Ladekapazität von 70% aufweist. Der 50 Kilowattstunden Akku des Peugeot E2008 kann am Gleichstrom mit bis zu 100 Kilowatt Leistung geladen werden. Das bedeutet, dass der Akku in der Theorie in einer halben Stunde voll geladen werden kann. Da jedoch in der Praxis nie während des ganzen Ladevorgangs die volle Leistung fließt, dauert es länger. Peugeot gibt an, dass der Akku innerhalb 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden kann. Das entspricht dann ungefähr einer Reichweite von 200 km. Der E208 verfügt serienmäßig über eine Wärmepumpe. Das ist super und in dieser Fahrzeugklasse nicht unbedingt zu erwarten. Mit der Wärmepumpe kann in kalten Tagen effizient geheizt werden, sodass die Reichweite weniger leidet. Der Preis ist einer der wenigen Minuspunkte dieses Elektroautos. Das Fahrzeug, wie ihr es hier in der GT-Ausstattung seht, inklusive einige Optionen, kostet über 52.000 Franken. Das ist dann doch ein recht happiger Betrag. Die günstigste Variante des E2008 kostet in der Schweiz 42.000 Franken. In Deutschland 34.400 Euro und in Österreich 38.600 Euro. Zum Vergleich, der kleine Bruder, der Peugeot E208, kostet in der günstigsten Variante in der Schweiz 34.050 Franken, in Deutschland 29.700 Euro und in Österreich 32.500 Euro. Noch ein Vergleich, den Skoda Enyaq IV60, auch ein vollelektrischer SUV gibt es in der Schweiz und in Österreich in der einfachsten Variante, etwa für denselben Preis zu kaufen wie den Peugeot e 208 Das Skoda ist jedoch deutlich größer und hat mehr Reichweite. In Deutschland hingegen kostet das Skoda etwa 4000 Euro mehr als der Peugeot. Für wen ist nun der Peugeot e 208 besonders gut geeignet? Für Familien? Naja, auf den ersten Blick schon aber der Kofferraum ist für eine vierköpfige Familie dann doch etwas klein und fünf Personen passen auch wirklich nur zur Not rein. Zudem sind die Kindersitzhalterungen doch nicht wirklich gut zugänglich. Ist das Auto für Langstrecken besonders gut geeignet? Ich würde sagen nein. Die Reichweite mit 320 Kilometern ist zwar ordentlich, die 100 Kilowatt Ladeleistung sind auch ganz okay, aber beides sind keine Spitzenwerte. Wenn man zweimal pro Jahr eine Langstrecke fahren will, passt das gut, aber nicht, wenn man wöchentlich Langstrecken fahren will. Auch ist die deutsche Autobahn nicht der Ort, wo sich der Peugeot am wohlsten fühlen dürfte. Ist das Auto besonders gut für die Stadt geeignet? Auch hier ein Jein. Wenn man ganz kleine und besonders wendige Stadtautos sucht, ja, das gibt andere, die das besser können. Für wen passt denn nun das Auto besonders gut? Lasst es mich so formulieren. Der E208 ist perfekt für alle, welche auf Design, Lifestyle und Sicherheit Wert legen und ein gewisses Platzbedürfnis haben, weil sie nicht immer alleine oder zu zweit unterwegs sind. Als Alltags-Auto ist der E208 super. Zum Pendeln eignet er sich ebenfalls prima. Ich würde sagen, so bis 200 km pro Tag hat man auch wirklich in den allerwidrigsten Wetterverhältnissen und Umständen immer noch genug Reserve, so dass man nie unterwegs nachladen muss. Vergleichen wir noch kurz die beiden Peugeot Brüder, den kleineren E208 und hier den größeren E2008. Beide haben den gleichen Akku, den gleichen Motor und sind in der Bedienung praktisch identisch. Außen gibt es natürlich Größenunterschiede. In der Länge sind es 25 cm, in der Breite 3 und in der Höhe 10 cm. Das scheint eigentlich nicht viel, aber der Unterschied ist deutlich sichtbar und innen auch überall spürbar. Die Platzverhältnisse sind im Großen spürbar besser, besonders auch auf den Rücksitzen und im Kofferraum. Der Große ist jedoch etwa 20% teurer als der Kleine. Der Kleine ist auch etwa 100 kg leichter und durch den geringeren Luftwiderstand ergibt sich ein tieferer Verbrauch, was die Reichweite erhöht. Der Unterschied ist jedoch nicht sehr groß, der Reichweitenunterschied beträgt nur 20 km. Deutlicher ist der Unterschied in der Beschleunigung. Während der Große 9 Sekunden benötigt, um von 0 auf 100 zu beschleunigen, schafft der Kleine dies in 8,1 Sekunden. Der Kleine hatte bei den Cash-Tests bzw. bei der Bewertung einfach nur Pech. Er hat ganz knapp die 5-Sterne-Bewertung verfehlt. Schaut man sich die Details an, stellt man fest, dass der Kleine vor allem beim Fußgängerschutz schlechter ist als der Große. Beim Insassenschutz sind die beiden Autos in allen Punkten praktisch gleich gut. Wer mehr Platz benötigt und bereit ist, dafür etwas tiefer in die Tasche zu greifen, der nimmt den Großen. Alle anderen sollten den Kleinen, den E208, in Betracht ziehen. Falls ihr nun noch Fragen habt, könnt ihr die gerne als Kommentare platzieren. Ansonsten freue ich mich über jedes Like von euch wie ihr es wahrscheinlich bereits ahnt. Falls ihr noch mehr Details zum Auto wissen wollt, falls ihr zu einem anderen Elektroauto was wissen wollt, schaut nach auf www.karimba.info, da findet ihr alles. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.